Nein, definitiv nicht. Ich glaube sogar eher, dass sie dazu führen kann, weil ich glaube, dass politische Bildung ganz, ganz wesentlichen Teil gerade jetzt überhaupt leistet, damit Leute politische Meinungen sich bilden können und überhaupt die Kompetenzen vermittelt und zu politischem Statement motiviert. Ich glaube, daran mangelt es und ich glaube, dass politische Bildung genau da jetzt gerade auch einen großen Stellenwert einnehmen wird und muss.